Drei pecha Vorträge äh, ausgewählt und vorbereitet für Sie und die Idee von dieser Session ist jetzt aber dann schon, dass wir sehr stark auch die Möglichkeit haben, in einem Dialog äh, miteinander zu treten und ich würde da tatsächlich auch noch mal den Raum ein bisschen öffnen, falls auch aus, aus der Keynote zum Beispiel noch was offen geblieben ist. Wir haben da jetzt einfach dann äh, die Zeit leider nicht mehr gehabt, aber man kann ja auch dann fragen, vielleicht aus der Keynote, wenn die passen, auch zu den Vorträgen äh, auch noch mal aufgreifen. Äh, die Carola Berger, hallo, äh, vielen Dank. Dank, dass du uns unterstützt. Die ist sozusagen die technische Unterstützung. Das heißt, falls jemand Probleme hätte mit dem Ton oder vielleicht auch mit der Kamera oder jetzt dann bei den Präsentationen, da wäre sie also die richtige Frau, äh, um sich bei ihr dann zu melden. Ähm, ich versuche das Ganze auch äh, inhaltlich zu betreuen. Ich ähm, glaube, viele kennen mich eh, bin aktuell Doktorand am Learning Lab bei Professor Keres äh, an der Uni Duisburg-Essen. Ich kann leider meinen Namen nicht ändern auf Josef Buchner. Mein Spitzname ist auch Joe, daher gerne einfach Joe schreiben, Joe sagen, also ich habe da wirklich kein Problem. Ich durfte ein Jahr in der Schweiz arbeiten, da waren wir ab dem ersten Tag mit dem Rektor der Pädagogischen Hochschule Berdu. Also ähm, ich glaube, da müssen die Österreicher und Deutsche vielleicht noch ein bisschen nachziehen, was das betrifft. Aber ähm, ich bleibe natürlich gerne beim Sie, wenn Ihnen das lieber ist. Bei der Angelika Thielsch ist es so, dass ich die kenne, daher würde ich von Beginn an jetzt gleich ein Du wechseln, aber ansonsten natürlich bitte geben Sie uns Bescheid, wie Sie das handhaben wollen. Okay, ja, ähm, damit ist eigentlich eh schon die Einleitung äh, sozusagen gesprochen ähm, und ja, dann würde ich gleich mal Angelika eigentlich dich bitten, dass du starten kannst und ja uns vorstellst, was euer... Vortrag oder euer Petra Kutscher in diesem Fall ist, also ich kann vielleicht den Titel nochmal sagen, Entwicklung von Wissen, Interesse und Lernmotivation von Lernstudierenden in e-Inverted Classrooms. Also ich nehme mir an, da werden wir auch was von Corona wahrscheinlich hören. Bin gespannt. Die rechte solltest du schon haben. Ja, dann würde ich sagen, the stage is yours. Alles klar, ich danke ganz, ganz herzlich. Ich werde jetzt, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das mit dem Folienwechsel und dem automatisierten, weil Petra Kutscher in der Tat jetzt hier auch funktioniert. Insofern, falls das gleich ein bisschen holpert, dann sei es mir bitte verziehen. Okay, ich gehe jetzt in die Präsentation und ich hoffe, dass auch alle schon alles sehen können. Mein Name ist Angelika Thiel, ich bin von der Hochschuldidaktik und ich präsentiere hier heute leider alleine stellvertretend für meine beiden lieben Kolleginnen Prof. Dr. Ariane Willems und Katharina Treiling.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 sich diesen Themen annähern konnten. Wir haben natürlich auch äh, die ICM-spezifischen Faktoren uns ein bisschen genauer ähm, angeschaut, aber das war der eigentliche Fokus. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, bei P1 und P3 sind so äh, Pre- und Post-Tests gemacht worden, ähm, die halt diese subjektive Kompetenzentwicklung sich angeschaut haben zu dem Bereich professionelle Unterrichtswahrnehmung und an P2 zwischendrin haben wir nochmal geschaut mit dem kurzen Fragebogen,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 Ja, vielen Dank. Hat ja gut funktioniert äh, mit <lacht> den Folien, dass die automatisch weiterspringen. Ich muss auch zugeben, ich habe jetzt wirklich äh, nichts in den Timer gestellt. Ähm, ich äh, ich, ich finde das super. Also, es tut mir auch wirklich leid, da muss ich mich jetzt gleich entschuldigen, weil natürlich, wir haben Pecha Kutscher. Es gibt ja die Grenze auf die 6 Minuten 40, ähm, aber wir haben natürlich viel Zeit. Aber ich finde das super. Also, genau so und ich nehme an, die anderen sind ja genauso top vorbereitet. Ich würde tatsächlich ähm, äh, dann die Frage schon wieder reinbringen, aber vielleicht äh, ganz kurz nur, gibt es eine Frage oder zwei Fragen, die irgendwie ganz, ganz dringend jetzt schon beantwortet werden äh, sollten. Ansonsten würde ich wirklich dann ähm, vorschlagen, dass wir das dann eben gesammelt am Ende machen, ja? also, wo wir dann wirklich viel Zeit haben für dieses Dialogische. Aber wenn es eine Verständnisfrage zum Beispiel gibt, dann gerne jetzt ähm, noch stellen. Ja? Und, um und bitte einfach das Mikrofon freigeben. Ja, Sie können im Chat schreiben oder Sie können auch äh, das Mikrofon freigeben. Genau. Und auch wirklich sehr, sehr, sehr breit. Sorry, Joe, ich wollte jetzt nicht ins Wort kommen. Also, weil es kann echt gut sein, dass ich ein paar Sachen ein bisschen vertiefen habe. Meine liebe Kollegin, die Ariane, ist leider heute früh krank geworden und ich weiß, ich weiß erst seit drei Stunden, dass ich den Vortrag jetzt allein mache. Wir hatten das so schön im Ping-Pong geübt. Mhm. Deswegen, wenn da irgendwas runtergefallen ist, ähm, dann ähm, bitte frag da ganz, ganz eifrig nach. Genau, deswegen würde ich noch eine Minute warten. Das ist zwar auch immer so ein bisschen fraglich, aber wie gesagt, also ich möchte wirklich schauen, dass wir dann, also wir werden ganz sicher mindestens 40, fast 50 Minuten wahrscheinlich am Ende einfach Zeit haben, wo wir eben wirklich dann diskutieren können. Und das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Angelika, vielen Dank dafür, dass du quasi auch wirklich am Ende eine klare Perspektive Mitgebracht hast, an der wir dann vielleicht danach uns auch gemeinsam ein bisschen, also abarbeiten, ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Wort, aber ich finde schon, dass man sich ein bisschen dran abarbeiten kann, auch an dieser mhm. Feststellung. Was ich immer zum Beispiel auch sofort notiert habe, ist eigentlich, dass du dann von einem Dreischritt fast auch gesprochen hast. Das habe ich ja. ganz spannend gefunden, weil sonst reden wir immer nur bei Flip und in Wörter eigentlich von diesem Zweischritt mit Vorbereitungsphase und dann äh, Präsenzphase. Und hier jetzt eigentlich bei Corona, dass ja automatisch irgendwie so ein bisschen ähm, vielleicht ein, eine, eine, eine feinere Granulierung äh, vornehmen von diesem ganzen Konzept. Das, das habe ich mir mal aufgeschrieben und da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal gern darauf zurückkommen. Freue mich. Gut, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann würde ich mal ganz kurz in meinen Plan hineinschauen. Ähm, genau, und zwar ist jetzt die Judith Rösken dran. Also sie kommt von der Technischen Hochschule Köln.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 was da eben noch an Möglichkeiten steht. Dann vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das bringt mir gleich auch noch mal äh, wunderbar dazu, Werbung zu machen für den morgigen Tag, der sozusagen ein bisschen nicht ganz offiziell ja aufscheint, ähm, aber da gibt es eine Forschungswerkstatt und wo wir genau auch über... Das Zusammenspiel von quantitativer und qualitativer Forschung zum Beispiel auch sprechen. Und ähm, deswegen haben mir das jetzt gut gefallen, weil sie das auch quasi beides gemacht haben. Also sie haben sowohl quantitative Daten als auch qualitative Daten äh, uns präsentiert und da versucht ein Gesamtkonzept äh, zu erzielen. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr zielführend für äh, Forschung, die, die wir hier betreiben möchten, ähm, besonders wenn es um solche ja, wie soll man sagen, komplexen äh, Lehrkonzepte, wie eben ein, ein, ein Online-E-Learning-Konzept äh, mit äh, Flipped- oder inverted class modulen ganz allgemein wahrscheinlich auch E-Learning-Modulen geht. Ja. Also wunderbar, vielen Dank. Äh, ich schaue schnell in die Runde, ob es eine dringende Frage vielleicht jetzt sofort gibt, dann würde ich auf jeden Fall wieder kurz Zeit geben, um diese Frage zu stellen. Ich sage auf jeden Fall Danke auch für den, genau für den Aufschlag dann am Ende. Das finde ich einen super interessanten äh, Ansatz. Ähm, das glaube ich, ist etwas, was alle Fächer betrifft. Also was uns alle betrifft, äh, wie können wir Studierende stärker in den Forschungsprozess äh, vielleicht sogar mit einbeziehen. Also ich war ja auch Lehrer in der Schule, äh, am Gymnasium in Wien. Und da habe ich das auch versucht, ähm, mit designbasierten Ansätzen, ähm, wo dann Forschungsaspekte äh, oder Forschungsphasen auch drinnen waren. Aber es hat seine Tücken, also das muss man schon auch sagen. Und da bin ich schon auch gespannt auf die Diskussion. Ja. Gut, ich schaue nochmal in den Chat, ob ich da eh nichts über Okay, gut, scheint alles klar äh, zu sein. Sehr gut strukturiert. Für mich war das auch sehr klar. Vielen Dank. Gut, dann würde ich weitergeben an die Frau Angelika Neudecker und Sie bitten ähm, mit Ihrem kurzen Vortrag. Und äh, genau, Karl Rogers, Rogers' Mediensprache als Zukunftsmusik. Also, ich nehme an, da wird es jetzt um Karl ähm, um, um, um Rogers und den personenzentrierten Ansatz gehen. Ähm, ja, wir sind gespannt. Ja, hallo zusammen. Also, zunächst freue ich mich sehr, dass ich hier kurz vorstellen darf.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 applaudierende Hände, zumindest virtuelle. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Neudecker, sehr spannend. Es tut mir auch fast leid, dass ich da ein bisschen das mit dem Carl Rogers äh, vorweggenommen habe, das tut mir leid. Aber ich glaube, auch der Titel hat das ja schon ähm, sozusagen verraten. Ähm, eine Anekdote von, eine persönliche Anekdote von mir, ich wollte tatsächlich einmal Psychotherapie, auch ähm, die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen und habe mich da bereits äh, für ähm, Carl Rogers und die personenzentrierte Therapie äh, damals sogar entschieden gehabt, äh, habe mich ein bisschen damit beschäftigt, habe das jetzt aber doch damit ein bisschen aus den Augen verloren. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie das heute mit reingebracht haben. Das war ja extrem spannend und es ist äh, ein würde ich schon schon noch mal sagen, ein gänzlich anderer Blick jetzt, äh, den sie hier hereingebracht haben. Und auch Sie möchte vielleicht noch einladen oder Ihnen das einfach auch vielleicht sagen, morgen wird es auch vom Cäsar Künzi ähm, im Rahmen der Forschungswerkstatt einen Einblick geben in äh, Hartmut Rosa und äh, seinen, äh, seine Forschung zur Resilienz. Und inwieweit auch wir diese Ansätze von, von, von Hartmut Rosa oder eben Resilienz, äh, Resonanzpädagogik etc. auch zum Beispiel für Inverted Classroom nutzen können. Ähm, ja, vielleicht... Trifft es auch, sage ich mal, ihr, ihr Interesse, vielleicht deckt sich da auch was dazu. Gut, ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr angeregt worden und habe Ihre leere Folie super nutzen können für meine Zeichnungen. Ich mache das tatsächlich auch immer noch sehr handschriftlich bei mir, ähm, weil ich, ähm, also nicht, weil ich sage, dass man damit besser oder effektiver lernt oder so, sondern auch weil es für mich persönlich schon irgendwie auch äh, ja einfach schön ist und, und etwas bringt, ähm, das auf Papier zu bringen. So, natürlich jetzt auch zuerst, bevor wir quasi die große Runde aufmachen. Ähm, eine oder zwei Rückfragen an die Frau Neudecker jetzt einmal direkt äh, zu diesem Vortrag, ähm, bevor wir dann das Feld ein, ein, ein bisschen stärker noch öffnen. Und gerne, wie gesagt... Ähm das Mikrofon auch äh, einschalten. Ähm, wir sollten uns aber auch nur dann darauf verständigen, dass wir die Mikrofone immer wieder ausschalten. Ähm, ich kann es auch gleich sagen: Ich bin Moderator oder Mitgastgeber, also ich schalte sie stumm. Ja, also immer, wenn Sie das hören, das, das bin dann auch ich. Ähm, ähm, ja, lieber Gerhard, du hast es schon gemerkt. Herzlich willkommen auch. Ähm, ja, also gibt es eine Frage jetzt direkt im Anschluss, sonst würde ich nämlich jetzt dann den Raum aufmachen und versuchen ähm, tatsächlich mit Ihnen allen dann in die Diskussion zu kommen, in den Dialog zu kommen und auch die Fragen, die unsere drei Referentinnen ja aufgeworfen haben, irgendwie auch ähm, ja, gemeinsam zu beantworten ist wahrscheinlich zu viel. Also ich finde immer noch den Begriff abarbeiten ganz, ganz passend. Ja, kann, man jetzt, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich bleibe aber dabei. Gut, ja, ähm, ich würde sagen, war ja auch klar strukturiert, von dem her auch alles klar gewesen. Dann vielen Dank, Frau Neudecker, auch ähm, ja, für dieses andere Präsentationsformat, also auch mit dem Whiteboard und mit dem, mit dem eigenen Geschriebenen. Und auch, ähm, Sie haben ja auch das da mit der Handschrift irgendwie nochmal unter Anführungszeichen auch reingebracht. Also da bin ich gespannt. Also bei mir ist da ganz, ganz viel passiert. Ähm, so, Sie haben es gehört, das hat es mir gerade geläutet. Ich glaube, ja, So, okay, gut. Dann ähm, ja, sind jetzt Sie als äh, TeilgeberInnen ähm, alle gefragt in diesem Raum. Ähm, ich würde jetzt zuerst nochmal mal äh, tatsächlich starten mit ähm, dem, was die Angelika Thielsch äh, auch als letzten Punkt mal aufgeworfen hat. Äh, ich finde, das ist nämlich gerade für Inverted Class schon natürlich ein, ein wunderbarer Punkt, den man äh, diskutieren sollte und wo man auch fragen sollte, wie sieht es hier mit anderen äh, Ideen aus oder wie sieht es mit anderen Erfahrungen aus? Angelika, du wirst es uns einfach ergänzen. Ich werde das jetzt einmal versuchen, in meinen Worten einfach ähm, darzustellen, wie ich das verstanden habe. Ähm, also eure wichtigste Frage dann am Ende war tatsächlich, okay, wie können wir es schaffen, eigentlich für die kollaborativen Phasen, auch bei diesen E-Inverted Classrooms oder bei den e flip Classroom, ähm, wie können wir es schaffen, diese kollaborativen Phasen eigentlich so frei wie möglich zu gestalten? Und trotzdem aber, ähm, wenn ich mir das einmal erlauben darf, äh, das quasi noch zu ergänzen, trotzdem noch irgendwie ähm, Kontrolle zu behalten, zu bewahren, oder ist Kontrolle das falsche Wort? Also das war für mich so ein bisschen, ähm, wo ich mir nicht ganz sicher war am Ende, ob du damit eine Balance meinst oder ob du tatsächlich eher äh, sagen würdest, es soll gänzlich an die Studierenden übergeben werden. Und ähm, ja, da wäre es einfach spannend, glaube ich, jetzt in den Austausch zu kommen. Vielleicht möchtest du da nochmal mit, mit einem kurzen Statement, auf das, was ich jetzt gesagt habe, auch eröffnen. Und dann würde ich einfach ähm, die anderen bitten, äh, es gibt ja die Möglichkeit, die Hand zu heben. Ähm, glaube ich zumindest. Äh, genau, man kann, glaube ich... Ja, nein. Äh, können Sie alle die... Die Hand heben können Sie geht alle ganz die Hand einfach. Heben. Also im, Im Chat äh, müsste es die Möglichkeit geben, seine Hand zu heben. Ja, super. Danke, Iris, fürs Ausprobieren. Und dann würde ich einfach natürlich ähm, das Wort auch, auch äh, weitergeben, damit wir zumindest ein bisschen eine, eine Struktur haben. Ähm, dann kann ich das vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, guiden, würde man vielleicht im, im Scaffolden, würde man sagen, oder, äh, Rebecca? <lacht> Gut, ja, liebe Angelika, bitte. Ich, ich starte super gern nochmal und danke auch für die Zusammenfassung. Ähm, also in der Tat ist es, es ist wirklich ähm, gerade in diesem speziellen Kontext äh, so ein bisschen ein Dreischritt, äh, den wir normalerweise halt auch in den Präsenzphasen dann weitergeführt haben. Ne? Also die Vorbereitung in dem, äh, in dem äh, individuellen Modus asynchron und dann halt in der Präsenzphase, die eigentlich immer als Blöcke ähm, gestaltet war, dass dann sehr, sehr viel Zeit war für das Kollaborative, für das sich nochmal gemeinsam mit anderen Studierenden darüber austauschen, was haben sie jetzt wahrgenommen, wie unterschiedlich haben sie auch wahrgenommen, was da passiert ist, wie würden die von denen wie haben Sie das mit den entsprechenden ähm, analytischen ähm, Werkzeugen, die Sie halt auch äh, an die Hand bekommen haben? Wie ähm, haben Sie die genutzt und wo hatten Sie da Fragen, bevor dann halt über die Lehrperson da nochmal ähm, gesammelt ähm, und verbunden wurde, das Ganze eingeordnet wurde, um da halt wieder eine Sicherheit zu geben? Ich würde es an der Stelle, glaube ich, nicht Kontrolle denn das war ja so ein bisschen dein, dein Punkt, äh, weil da ähm, äh, deine Frage, weil da ähm, am Ende halt nicht die dieses eine richtige Lösung, sondern eigentlich mehr dieses, werdet euch eure unterschiedlichen Wahrnehmungsimpulse bewusst. ja? Wie kommt ihr zu dieser Einschätzung? Wie kommt ihr zu dieser Bewertung? Woran habt ihr das festgemacht? Und ähm, da halt wirklich die Vielfalt eher zu nutzen, um dann aber hinterher wieder so eine Sicherheit zu geben. Ich meine, das ist ja auch vielleicht eine Sache, die, die wir alle als Lehrpersonen kennen, dass wir also ich finde es immer wieder schwierig, mit Studierenden in eine Situation zu kommen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie was Falsches sagen können oder dass es halt eine richtige Lösung irgendwie geben muss. Ja, ich arbeite ganz viel in diesen postkolonialen Dings, wo ich sage, nee, lass uns zwar das Normative wirklich wegmachen und umdrehen und so, und es ist unglaublich schwierig, das zu schaffen. Also sprich, dieses hinterher noch mal Sicherheit geben äh, über die Einschätzung der Lehrperson, was asynchron auch schon individuell passiert ist, aber halt, was die Vielfalt der Perspektiven eingrenzt. Und deswegen war unser Gedanke, wenn die jetzt zwischen den, also wir haben das individuell vorbereitet, die haben diese kollaborativen Phasen halt selbst organisiert und konnten sich dadurch natürlich auch zehnmal mehr Zeit nehmen, als halt so ein Block eigentlich nur ihnen ermöglicht. Und das ist alles Corona, ja, wir glauben schon, dass das damit ganz stark zusammenhängt, dass das weniger genutzt wurde, da brauchen wir ja gar keine Brille. Aber das war der Gedanke, ne? wie können wir jetzt möglicherweise diese Kollaborative, was halt asynchron auch stattfindet, so unterstützen, dass es halt eine ähnliche intensive Qualität hat, um dann halt in dem Synchron, wo wir uns alle treffen, und ich spreche dauernd von mir, ja, das machen die lieben Kolleginnen vom Lehrstuhl, ich bin die hochschuldidaktische Begleitung. wir machen es nur schon so lange zusammen, dass ich da gerade ein bisschen verwische, ähm, dass halt da dann die Studierenden äh, wirklich dieses nochmal zusammenzurren ähm, bekommen, also das dazwischen, wie das so hinbekommen. Da fällt uns bestimmt auch noch was ganz Tolles ein, wir hatten es wirklich als, als Weiterentwicklung möglicherweise vom ICM betrachtet. So, jetzt habe ich leider viel zu lange geredet. Ich glaube, das ist schon wichtig. Also ich muss leider dazu sagen, dass ich die erste Minute wahrscheinlich von dem, was du gesagt hast, verpasst habe. Ich habe kurz keinen Ton gehabt, es tut mir leid, das war äh, irgendwas mit dem Internet, aber ich habe jetzt alles wieder am Ende, was gerade für mich auch so wichtig war, also auch das, was du mit der Kontrolle gesagt, hab, äh, gesagt hast, ab da war ich wieder voll dabei. Und ähm, ich habt da jetzt sofort gedacht auch an, an meine eigenen Studis, die ich natürlich jetzt auch Corona-bedingt online äh, unterrichtet habe. Und die haben mir zum Beispiel vom Sommersemester rückgemeldet. Da habe ich nicht unterrichtet, aber ich habe sie am Beginn natürlich im Wintersemester gefragt, wie geht's euch eigentlich? Und tatsächlich hatten sie schon oft das Gefühl, ähm, dass sie in diesen Phasen, die wir als Didaktiker, Hochschuldidaktiker, als, als innovative Lehrende oder glauben, innovativ Lehrende zu sein, ähm, für ganz wichtig halten, die eben dann online kollaborativ stattfinden, vielleicht nur unter eben Peer Tutoring oder nur in deinem Peer Austausch, dass sie sich hier auch oft ähm, eben ein bisschen alleine gefühlt haben. Also, ich wollte einfach nur noch mal kurz auch reinwerfen, dass. Dass Studierende so etwas rückmelden und deshalb finde ich gerade dann eure Idee ähm, eben zu sagen, das ist nicht Kontrolle, sondern das ist Sicherheit, vielen Dank dafür, das finde ich einen einen sehr, sehr schönen Begriff, nämlich eigentlich die Sicherheit wieder zurückzugeben, was ihr hier gemacht habt, hatte einen Wert, das war wertvoll, das hatte etwas zu tun, ihr habt hier etwas geschaffen ähm, oder ihr habt etwas geschafft vielleicht sogar und dass man das dann wieder zusammenführt. Und also das, das ist eigentlich das, das wirklich Spannende daran. Ja, das machen wir sonst in der Präsenz äh, und so muss man das natürlich online äh, auch machen. Was tatsächlich für mich nach wie vor ein bisschen spannend ist, ist, ähm, ob man nicht die Vorbereitungsphase alleine schon gerade beim Flipped oder in Classroom auch schon kollaborativ gestalten könnte und nicht diesen Zwischenschritt dann noch braucht. Mhm. Ich habe an der, an der PH St. Gallen an, an online einen völligen E-Flipped-Class durchgeführt und interessanterweise auch, ich habe individuelles Lernen in der Vorbereitungsphase wieder forciert, aber warum, das ist für mich so eine Frage. Aber gut, es soll ja kein Dialog sein, sondern die Frau Neudecker, bitte, habe ich gesehen mit dem Handzeichen, ich versuche alle im Blick zu haben. Ja, ähm... Ich fand es auch einen ganz, ganz sp äh, spannenden Vortrag von Ihnen, Frau ähm, Und mir fallen dazu ein paar Dinge ein. Und zwar, mich hat es daran erinnert an das Problem-Based Learning. Und das Problem-Based Learning zeichnet sich dadurch eigentlich aus, dass wir als Lehrende die Antworten noch nicht haben. Und das führt zu einer Verschiebung, dass sich automatisch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, äh, die werden viel wichtiger in dem Ganzen, und auch die Gedankenprozesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer viel, bekommt viel mehr Raum, weil ich quasi als lernende Person auch die Antwort noch nicht kenne und man sich gemeinsam auf den Weg der Suche nach diesen Antworten begibt. Und da finde ich eben das Problem-Based Learning wirklich einen, einen ganz neuen Ansatz und einen, der eigentlich das Zusammenarbeiten enorm befördert, weil das ein absolut wichtiger Schritt da drin ist. Genau. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, das ist, das verwendet ein Kollege bei mir im Team sehr stark und der, der guckt auch, wie das in unterschiedlichen Lehrsettings äh, verwendet werden kann. Er verwendet das Reflexionstool oder er verwendet das Tool Mahara als Reflexionstool und und sie sind, sie nicken also sie ke sie kennen das und Mahara lässt sich zum Teil glaube ich als Reflexionstool tatsächlich gut einset einsetzen weil man dort ja dann auch Dinge die man gefunden hat mit einem Kommentar versehen kann und auch so ein bisschen beschreiben kann warum spricht mich das an warum wähle ich das und und andere können ja mit in dieses Mahara eingeladen werden und sich dann entsprechend auch äußern oder dazu eben einen anderen Gedankengang mit einbringen. Wenn ich, wenn ich gleich, wenn ich gleich was, was dazu ergänzen, also genau dieses kollaborative Schreiben, was Mahara äh, ermöglicht oder das, das gegenseitige Kommentieren dessen, was man geschrieben hat und was man äh, als Artefakte mit reinstellt, ist auf alle Fälle ein ganz, ganz... Äh, Ganz spannender, ganz spannender Aspekt, ähm, den wir, ähm, also ich, ich befürchte, dass wir den wahrscheinlich nicht mit einsetzen werden, weil dann ist es das zehnte Tool ähm, und irgendwo ist so ein bisschen die Grenze bei, bei unseren Studis. Wir haben zwar mittlerweile Mahara-Plugin, aber ähm, dieses, äh, wir haben Stud-IP und da drin ist Elias äh, mit, mit integriert und dann gehen sie so noch auf die andere Seite, wo die Videos und das Ganze, also da befürchte ich, ein weiteres Tool ähm, wäre an der Stelle ähm, zu krass, aber mit, äh, mit dem kollaborativen Schreiben an sich habe ich da auch wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen in anderen Settings gemacht. Deswegen würde ich das doppelt und dreifach äh, unterstützen. Auch für dieses, ähm, Frau Schmidt, wo ich Sie gerade äh, sehe, auch für dieses ähm, äh, Gruppengefühl irgendwie unterstützen. Ja, dieses zweite Element, was Sie in der Keynote hatten. Ne? Also, das äh, Sicherheit geben durch Gruppe, in der Gruppe, vor der Gruppe, ähm, dass das halt äh, mit dem, mit dem kollaborative Schreiben auch wirklich toll sichtbar werden kann. Ja, ich habe erstmal nur für mich nochmal eine Verständnisnachfrage. Es geht darum, kollaboratives, also kollaboratives Arbeiten außerhalb von der Präsenz zu fördern. Also, was, was ich mich gefragt habe, ist, also ganz blöde Frage, warum macht man nicht innerhalb der Präsenzveranstaltung noch einmal ganz kurz Breakout-Räume mit den gleichen Gruppen? Das war sogar in der Tat, äh, bei dem einen, glaube war das auch ein, ein Teil, den wir, den wir gemacht haben, ähm, was äh, die Idee dahinter war, ist, wieso das dann alles zeitmäßig in einen, in einen Zeitslot zwängen, mhm. wenn die Leute ja möglicherweise auch dann einfach sich besser selbst takten könnten. Ja? Also sprich, äh, die haben einmal zusammengearbeitet, die wissen eigentlich mit wem und wie und wo und beim nächsten ist halt dieses so lange in einer Videokonferenz, dass es halt ähm, aufgebrochen worden und dann äh, sich selbst zu organisieren und da halt auch auf anderer Ebene weiter diskutieren zu können und so. Und ähm, ich glaube, dass die, die Arbeit in Breakout-Räumen, dass die halt ein unglaublicher, ein unglaublicher Wert ist, wenn die Gruppe sich ein bisschen gebunden hat. Ähm, das Ziel war hier, glaube ich, und es ist ja auch das erste Semester des E-ICMs, das wir umgesetzt hatten, gewesen, ähm, dass wir das ausgelagert haben, war halt wirklich um die Zeit, die halt, sonst am Block miteinander wäre, weniger ermüdend zu machen, so doof wie es anhört. Also einen ganzen Tag still vorm Rechner sitzen. Es ist schön, wenn die wechselnden Settings sind, aber trotzdem sitzen wir die ganze Zeit rum. Also ich stehe bestimmt auch gleich wieder auf, aber ähm, ich glaube, das ist halt der Hauptpunkt gewesen. Und da fehlt mir jetzt natürlich total meine liebe Kollegin, die das eigentlich durchgeführt hat. Ne? Ich bin ja immer nur der Rückkopplungspol ähm, aus der Hochschuldidaktik, aber die ähm, ich weiß, dass wir halt äh, beim ersten Mal die Gruppen zusammen hatten und beim zweiten Mal dann halt sich selbst äh, sich selbst organisieren lassen wollten, damit sie eben sich das zeitlich so einteilen und nach ihren Bedarfen und ne, gerade der Pandemie geschuldet auch wirklich zu schauen, wann entzerre ich es für mich und wann ähm, will ich sie auch anders noch vorbereiten. Ja, Also deswegen das einfach nochmal zu klar machen. Also, weil das wäre für mich so ein erster Ansatz. Also ich verstehe das, dass man sagt, ne, die, die sollen individuell die Zeit haben, sich auszutauschen. Das würde ich auf mhm. jeden Fall auch beibehalten. Finde ich einen total spannenden Ansatz. Ich könnte mir vorstellen, dass es helfen würde, eine ganz kurze Zeit ähm, der Präsenzveranstaltung am Anfang nochmal zu machen. So, okay, jetzt gehen nochmal alle in ihre Gruppen sammeln nochmal die Fragen oder die die Aussagen, die sie hatten und die werden dann zusammengetragen und äh, und dann diskutiert, weil ich glaube, das war ja genau das, worum es ging, nochmal die unterschiedlichen mhm. Perspektiven zu haben. Also das wäre so eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die ich in meinen Seminaren gemacht habe, war, ich habe über Foren gearbeitet. Jetzt arbeiten wir mit Panda und nicht mit StudIP, aber ich glaube, in StudIP geht oh, das bitte. auch. Mhm. Genau, dass man da ähm, sowas macht und eine dritte Möglichkeit, die mir eingefallen ist, wäre natürlich noch ein neues Tool und ich habe, muss ich gestehen, jetzt äh, nicht den konkreten Namen, aber ich weiß, dass ein Kollege an der Uni in Paderborn mit einem Tool arbeitet, wo Videos kommentiert werden können, also wo quasi genau an der Stelle ein Kommentar geschrieben werden kann, auf den dann die Studierenden antworten können und das könnte ich mir fast am alleresten vorstellen ja, als cool. Möglichkeit, um so, ein, so einen Austausch zu haben, der aber gleichzeitig in einer gewissen Weise dokumentiert ist und dann in der Präsenzveranstaltung aufgegriffen werden kann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, super. Ich kann auch mal gucken, ob ich das finde. Ich, ich bin ganz frech und frag mal die Iris. Iris, hast du eine Ahnung, was und wie und wo? <lacht> Weil das wäre nämlich echt spannend. Also so Video-Annotationstools, finde ich, sind wirklich wirklich zu wenig, ja. Also ich arbeite super gerne mit äh, genau Frank Fohle mit den Ghost äh, Thinkern. Die haben da, die haben da wirklich, also ne, perfekt können wir halt leider nicht nicht nehmen, so doof wie es ist. Aber die haben da wirklich ein tolles Tool. Da habe ich auch mal ein Projekt äh, mit ihnen gemacht, was halt einfach gezeigt hat, wie schön das ist, in dem Video gemeinsam kommentieren und äh, auch markieren zu können. Ja, nicht nur die Kommentare reinsetzen, sondern wirklich in diesem Video auch kleine Kästels reinzusetzen, wo man sagt, so hier guck mal genau da. Ähm, wie die Hand sich gerade bewegt, ja, was, was, was passiert da? Also ganz, ganz, ähm, mega super, ja. Dankeschön, da, da werde ich, da werde ich bestimmt nochmal, nochmal reinholen und die lieben Kollegen aus Paderborn noch mal anticken. Super, vielen Dank. Ähm, ich würde mich da einmal ganz kurz einmischen. Es ist so, also nicht, dass Sie sich wundern. Ich werde immer auf meinem zweiten Bildschirm ein bisschen mitschreiben. Ich soll ja auch ein bisschen dokumentieren und ich versuche das dann auch für mich sozusagen ein bisschen zusammenzufassen. Und was ich jetzt bei dieser Diskussion ähm, sehr spannend finde, ist eigentlich, Rebecca, wenn ich das richtig verstehe, dass du schon sagst, na ja, aber eigentlich kann man eben dieses, diese kollaborative Phase eben auch in der virtuellen Präsenzphase machen. Also ich glaube, da sind wir uns alle sehr, sehr einig. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, finde ich schon das ist sehr interessant äh, zu überlegen, welche Gestaltungskriterien könnten wir uns denn vorstellen, um eben tatsächlich auch äh, dieses kollaborative Lernen ähm, nicht zu realisieren, weil ich glaube, das tun wir schon lange, mit Forum zum Beispiel, also das ist, das ist ganz klar, äh, sondern eher, wie können wir es unterstützen. Also ich habe schon das Gefühl, oder wenn ich jetzt ein paar Studien aber in mir in Erinnerung rufe, gerade zuvor. also das ist ja meistens wirklich eher also nicht unbedingt so, so positiv von Studierenden rückgemeldet worden. Also da muss ich tatsächlich sagen, es ist ja schon ein interessanter Punkt, hier noch dran zu bleiben und sich zu überlegen, wie können wir kollaboratives Lernen, nämlich zum Beispiel auch mit Tools, die der Lebenswelt unserer Studierenden entsprechen. Also ich habe zum Beispiel einmal in der Schule versucht, Flip Classroom, die schauen sich Videos zu Hause an, und dürfen über WhatsApp kommen äh, oder Telegram oder irgendwas Datenschutzkonformes kommunizieren mit einem Partner, einer Partnerin und dürfen quasi gemeinsam versuchen, sich zu erschließen, ähm, was, was die Videos in der, also was in den Videos gesagt wurde, als Vorbereitung auf die Präsenzphase. Das war in der Schule im Geschichtsunterricht. Habe ich auch nicht beforscht, weil, aber das wäre interessant, finde ich. Ähm, vielleicht, wir merken uns das noch, ähm, weil ich würde es immer schon auch natürlich noch auf die Frau Rösken äh, auch dann weiter verweisen weil sie hat ja auch ähm, was Spannendes mit hineingebracht. Äh, da hätte ich tatsächlich zuerst eine, eine Frage nochmal. Und zwar, sie haben auch äh, gesagt, dass ähm, es auch mit dem Lernziel zusammenhängt. Ähm, und äh, ich bin ja am Lehrstuhl von Professor Keres und äh, Professor Keres würde immer sagen, also das hat sie immer am, am Lernziel eben auszurichten. Und das, Rebecca, das wäre übrigens auch meine Frage an dich in der Keynote gewesen. Ähm, Braucht es unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Lernziele, lehr -Lernziele? Erstens natürlich, ähm, wie hängt das Ganze mit E-Learning zusammen und äh, vielleicht dann auch ein bisschen in Richtung Rebecca sogar gerichtet. Ähm braucht es für verschiedene Lernziele unterschiedliche Arten oder Qualitäten von Student Engagement? Also da bin ich immer noch so wieder auf der Suche. Bin gespannt. Also vielleicht einmal Frau Rösken, ich wieder mal Ihnen das Wort übergeben. Sie können dann gerne auch Ihre eigene Frage, die Sie vielleicht noch, noch drängender quasi behandelt, können Sie gerne auch noch mal reinbringen. Aber das ist ja so eine Frage, die ich jetzt Ihnen gestellt hätte noch. Ja. ja, also genau. Also es ging ja darum, eben ICM nicht nur zu nutzen, um... Ein Lernziel, also ein ganz klares Modulziel zu vermitteln, sondern eben um mit den Studier die Studierenden in Forschungsfragen einzubinden. Also für uns war das jetzt konkret. Wir haben hier unsere Fußgänger schwingungen Schwingung. Wir wollten den Lastansatz überarbeiten. Und wir haben verschiedene Wahlpflichtmodule im Bachelor und im Master gehabt. Und da konnten die Studierenden, das waren immer die Labormodule, da konnte quasi zu bestimmten Themenbereichen konnten die Studierenden eine Projektarbeit machen, wo eben dann mit Messtechnik gearbeitet wurde und das Projekt schon als forschendes Lernen realisiert wurde, aber nie in diesen großen Kontext eingebunden wurde und wo die Aufgabenstellungen immer ähnlich waren. Also es war immer ein Projekt zu schwingen, ein Projekt zu, zu Stahlbau versuchen. also die, die Großen und Ganzen waren immer klar. Und die Herausforderung bei der Entwicklung des Lehrkonzeptes war, dass im Vergleich zu einem hätten wir jetzt von vornherein gesagt, okay, wir möchten nur die Grundlagen von Schwingungsmessung vermitteln. Also wie misst man eine Brücke, wie misst man? Wie ermittelt man mäßtisch durch Dämpfung. also auf der fachlichen Seite. Da sind wir nicht mit den Problemen konfrontiert, die eben aufgetreten sind, was ich finde ich, auch in der Leistungsmotivation, in der Furchtlosigkeit gezeigt hat. Bei einem Forschungsprojekt ist den Studierenden und auch den Dozenten uns nicht klar, was kommt daraus. Wenn ich einem Studenten eine Aufgabenstellung gebe, das ist ja, was eben auch schon erwähnt wurde, das Problem-Based-Learning, ähm, diese Herangehensweise an dieses Forschungsprojekt. Es kann passieren, dass der Student nicht die er erwarteten Ergebnisse generiert. Und das Konzept muss zusammen mit dem Projektbetreuern gewährleisten, dass die Studierenden das trotzdem bewältigen können. Also, dass man auf jeden Fall ein, ähm, die Forschungsfrage im Blick hat, aber eben nicht die Studierenden überfordert. Also, es muss einfach so eine Balance gefunden werden zwischen dem Beibringen der Basics. Wie arbeite ich methodisch sauber? Wie setze ich eine Messkette auf? Wie mache ich eine vernünftige Datensicherung in eben einem experimentellen Untersuchung und eben auch die Zielführung für die Fragestellung? So, und da ist dann die Frage, welche Tools können das leisten und wie kann man auch verschiedene Tools verknüpfen, um da eben ein möglichst gutes Konzept zu kreieren, um eben mit ICM-Methoden auch forschen zu können. Ähm, ja, und da ist, hätte ich erstmal gefragt, hat jemand anders auch vielleicht selber ein Projekt, wo eben mit ICM-Methoden Studierende in Forschungsprojekte eingebunden wurden ähm, oder ja, was, was sind da vielleicht auch für konkrete Fragen Probleme, die da aufgetreten sind? Mhm. Ja, super, danke auch. Das war für mich jetzt nochmal wichtig, auch nochmal diese, diese Klärung eigentlich dieser Lernziele, ähm, weil das ist etwas, was mich halt aktuell umtreibt. Also es kann jetzt auch sein, dass es das wirklich sehr subjektiv ist. Ich wollte jetzt nicht für die ganze Gruppe dann sprechen, ähm, aber mich interessiert das zum Beispiel sehr. Und ich habe nämlich vor allem auch noch immer ein, ein, ein Problem in meinem Denken mit mit kognitiven Lernzielen, zum Beispiel diese Grundlagenvermittlung, die Sie jetzt angesprochen haben und affektiven Lernzielen, also zum Beispiel Interesse für Forschung ähm, zu wecken. Und wie ich die Balance schaffe. Also ich glaube, das kommt auf jedes Unterrichtssetting drauf an, egal ob ihr jetzt so analog, digital, flippt und was auch immer sprechen. Und das ist für mich so eine ganz spannende Balance, die es irgendwie zu finden gibt. Und äh, ich habe einfach gerade ein Projekt durchgeführt auch äh, mit Schülerinnen und Schülern, wieder, muss man dazu sagen, wo ich hier Diskrepanzen tatsächlich gefunden habe. Also die haben kognitiv super gelernt in einem Projekt, also statistisch signifikant. Und bei der Motivation äh, im Vergleich zu einer Gruppe, die auch mit direkter Instruktion über einen Zeitraum von vier Monate unterrichtet wurde, haben sie die in der Motivation, also bei affektiven äh, Learning Outcomes, nicht unterschieden. Und das habe ich ganz interessant gefunden. Und deswegen ist das etwas, was mich gerade äh, irgendwie ein bisschen herumtreibt. Aber ähm, wir brauchen das nicht weiter zu vertiefen, sondern ich glaube, es ist wichtiger, dass wir Ihnen auch noch äh, helfen können und Ihrem Projekt helfen können. Und da würde ich schon jetzt gerne nochmal ähm, eben auf die, äh, auf die Anregungen der Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen. Forschendes Lernen mit Studierenden und dabei sogar dann noch Forschung betreiben zum ICM. Ich habe jetzt einmal als erste Hand die von der Angelika wieder gesehen. Ja. Also ich habe ich hab in der Tat jetzt keine, keine Erfahrung zu Forschung zu ICM äh, in einem ICM-Setting mit forschendem Lernen als eigentlichen dahinterliegenden taktischen Prinzip. Das habe ich nicht. Ne? Aber wir machen bei uns im Team ähm, ganz, ganz ähm, intensiv, dass wir ähm, Gruppen, die forschendes Lernen ähm, unterstützen, also im Bachelorstudium Studierende halt ähm, in Forschungsprojekte reinschicken, äh, die auch sich selbst eine Forschungsfrage gewählt haben und das vor allen Dingen halt immer wieder mit anderen Teams, die halt auch gerade parallel ähm, studentische Forschung betreiben, äh, in solchen Austausch bringen, also in einem anderen disziplinären Team beschreiben müssen, was man denn eigentlich macht und das ist so mein erster Tipp, das ist kein Tool, sondern das ist eigentlich eher so ein so ein Setting-Element, also die Studierenden in irgendeiner Art und Weise in Wissenschaftskommunikationsprozesse hineinzubringen, also dass sie halt darstellen müssen, was mache ich hier eigentlich, wieso mache ich das, wie gehe ich so vor, was sind Hürden, die ich erwarte, was sind vielleicht auch Hürden, denen ich begegnet bin, das ist so das, das eine, das hat jetzt weniger eine Forschungsperspektive, sondern mehr so ein was kann da auch einfach ganz viele Aha-Momente erzeugen, um diese möglichen, wann ist die Forschung zu Großgeschichte selbst auch greifen zu können als Lehrperson? Und als Tool, was mir gerade eingefallen ist, als du als du danach gefragt hast, das wäre ganz spontan Trello. ähm was ich persönlich für die Organisation von Teams und von ein bisschen vielschichtigeren Arbeitsprozessen wirklich spannend finde, wo man sich gegenseitig aufgabenbezogene Kärtchen zuschieben kann und sagen kann, ich habe das bearbeitet, jetzt bin ich damit fertig und ich gebe es wieder zurück zu der Person, die das Ganze koordiniert und die verschiebt es dann zur nächsten Person, die dann die nächste Aufgabe hat. Weil darüber könnte man sicherlich auch gut nachhalten, wer wann welche Aufgabe mit welcher, ähm, vielleicht auch mit welcher Schwierigkeit oder mit welchem Kommentar irgendwie bearbeitet hat. Also einfach um diese ganzen vielleicht nicht so greifbaren Teilprozesse des Forschungsprojektes, wie die Studierenden den erleben, festhalten zu können, nachhalten zu können. Deswegen Trello wäre jetzt mein, mein Gedanke. Auch okay. wieder externes Tool. Also. Wir hatten zum Glück in Ilias, konnten wir ein Tool einbinden am Anfang. Das heißt, es war LLC, also Learning Spaces waren wir in der Evolution mit drin. Es war, ähm, da also was wir gemerkt haben, war, wir, müssten, wir mussten Studenten sehr eng begleiten. Also das, das Konzept funktionierte nicht mit meldet euch, wenn ihr ein Problem habt, sondern das waren wirklich fix gesetzte äh, Beratungstermine online oder in Präsenz, wenn die eh in der Hochschule waren vor Corona, wo wenigstens so eine zehn minuten abfrage immer regelmäßig sein musste, wie läuft, was habt ihr gemacht und an welchem Punkt seid ihr gerade? weil das im Vergleich zu einem Klasse, einer klassischen, in Anführungszeichen, Projektarbeit, wo bei uns jetzt in unserem Vergleich eine Starte gemacht wurde, hatten wir immer so ein paar Spezialisten, die sagen, ich mache das in den letzten zwei Wochen des Semesters. Das funktioniert halt bei Forschung nicht. Und von daher hatten wir halt dann das Tour so genutzt, dass, dass die Studierenden auf so einer Pinwand in Ilias quasi immer schreiben mussten, einmal die Woche, wie der Wasserstand ist und ob eben irgendwo Diskussionsbedarf besteht, der dann auch von verschiedenen Pro Projektgruppen untereinander quasi diskutiert werden konnte, weil also Trello war mir als Tool nicht bekannt, aber da hatten wir dann eben in Ilias, jetzt heißt es bei uns Ilias Timeline, aber also da haben wir dann auch versucht, da irgendwie die Verknüpfung auch unter den Projekten irgendwie herstellen zu können. Und ja, danke. Frau Neudecker hat sich gemeldet. Ja, noch zwei Gedankengänge. Und zwar, was mir noch dazu eingefallen ist und wo ich jetzt auch Erfahrungen gesammelt habe und wo die Kollaboration eigentlich dann sehr, sehr gut war, das haben Studierende haben selber gemeinsam zu einem Thema Videos erstellt, haben dann quasi den Prozess der Erstellung und welche Probleme sie da hatten und wie sie die Aufgabenteilung gelöst haben etc. dann auch vorgestellt. Also das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und das andere, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, das ist mit dem Vermitteln von Know-how zum agilen Projektmanagement. Also wenn man quasi... Passt ja meistens fachlich irgendwie. Ja, also Projektmanagement ist ja überall irgendwie mit drin und kann man immer irgendwie andocken. Und dass man dann aber vom klassischen Projektmanagement auch noch den Blick ins agile Projektmanagement wirft, und das läuft das also unter dem Stichwort Scrum. Das Scrum kommt zwar so aus der Softwareentwicklung, aber die haben Elemente, die, die wirklich toll sind. Also dieses Kanban-Board, wo eben steht, das To Do und was jeder macht und was erledigt wurde. Oder äh, diese Daily Scrum-Meetings. Natürlich lässt sich das in der Lehre nicht so gut umsetzen, aber das sind so Punkte, wo jemand, also wo die Studierenden nur für eine Minute aufstehen oder so und sagen ich habe das gemacht und ich bin jetzt daran und das möchte ich, möchte ich schaffen bis in zwei Tagen. Ja, also, die, diese Dynamik, die dort ja ganz stark vorhanden ist, wenn man die irgendwie implementiert in, in den Kurs, ja, dass man mal sagt: Wir werfen jetzt mal zwei Stunden einen Blick ins agile Projektmanagement, dann schafft es vielleicht auch Verständnis für die Interaktion. Mhm vielleicht noch als Idee. Ja, also das war halt auch so die, die Feststellung war wirklich ähm, die Begleitung der Studierenden in, in dem Sinne jenseits des ICM. Also die Wissensaneignung und die Bearbeitung des Projektes war viel selbstständiger ab, als ich das ursprünglich erwartet habe. Also die Einarbeitung in wir haben ganz tolle Wiki-Seiten zu wie, was für Messtechnik haben wir wie baut man eine Messkette auf und es war dann wirklich so, dass bei dem ersten Termin, wo die Studierenden das erste Mal so eine in die Hand bekommen haben, die waren alle vorbereitet. Die wussten alle, wie die Sachen heißen und wie die sind. Aber die brauchten eine, ich jetzt mal, emotionale Begleitung bei diesem Projekt, weil eben unklar war, was passiert im Laufe des Projektes. Also, kommen die Ergebnisse so raus wie, die gehofft haben, was passiert, wenn irgendwo eine, eine unvorhersehbare Wendung passiert, dass man sagt, okay, ich kann, mein, meine Aufgabenstellung ist zum Beispiel, ich soll Synchronisation an der Brücke untersuchen und ich komme aber zwischendrin auf ein ganz anderes Ergebnis, eine ganz andere Fragestellung, wie flexibel ist man da auf Seiten der Dozenten, der um zu sagen, okay, es sind 5 TP, das ist die Workload, die erwarten wir, aber die Aufgabenstellung selbst wenn man in den 5 CP nicht dahin kommt und es ist, dass es auch okay ist, dass man sagt, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert im Rahmen des Projektes, dass das okay ist. Also da musste man ganz viele Ängste nehmen in, in Bearbeitung, weil das halt auch was ist, was die Studierenden komplett noch nie gemacht haben. Da ist, denke ich, dann so ein Management, wie organisiert man sich, sind dann glaube ich auch ähm, Punkte, wo man den Studierenden auf jeden Fall mit helfen kann. So, ähm, die Frau Goddard hatte sich noch gemeldet, bitte gerne. Genau, und zwar wollte ich äh, anknüpfen tatsächlich an das, was Frau Neudecker gerade gesagt hat, äh, mit dem agilen Projektmanagement und tatsächlich da auch den Schritt nochmal weiter zu gehen und auf das agile Lernen auch zu schauen, was tatsächlich auch nochmal angelehnt ist an das, ähm, ja, an, die, an die agilen Prozesse, Scrum wurde, Scrum wurde schon genannt. Scrum ist ein weiteres Lernformat, aber tatsächlich gibt es ein großes, breites Feld gerade, was, was ich auch gerade als Hochschuldidaktikerin im IT-Bereich äh, mir erschließe, zusammen mit Praktikern aus, aus, aus IT-Unternehmen, äh, wo es ja auch darum geht, kollaborativ zu arbeiten, flexibel auf, auf ähm, die Situation, die uns alle im Moment betrifft, zu reagieren, äh, auch remote zu, zu arbeiten und zu lernen und das ist tatsächlich ein großes Feld. Also wer da mal reinschauen möchte, Nele Graf ist, ist so eine Hochschulprofessorin, die da ganz viel zu arbeitet, aber ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung auch in einem IT-Unternehmen zum agilen Lerncoach, da ist ganz viel ähm, was was sich tatsächlich auch mit dem was wir in der eingangs äh, gehört haben also wo lernenden zentriert gelernt wird ähm, die die Rolle des Lehrenden zum, zur Lernbegleitung und tatsächlich noch mal mit mit agilen ähm, selbstorganisierten Methoden ähm, auch was Komplexität angeht tatsächlich also lernen in Komplexität äh, sind das noch mal ganz ganz spannende Felder äh, wo ich gerade selber wieder äh, auch zum, zum zu lernenden äh, äh, gerade unterwegs bin und da gerade ganz viele spannende Sachen auch, auch für mich entdecke und wieder entdecke, auch parallel zu meiner meiner eigenen Praxis. Also das auch auch nochmal nicht nur Projektmanagement, sondern agiles Lernen auch als, als Feld. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, dann kann ich ja vielleicht auch nochmal ganz offiziell jetzt Werbung für den Workshop von Carsten Morisse machen, der ja eben auch was zu EduScrumb am Nachmittag anbieten äh, wird. Ähm, da sind wir natürlich sehr gespannt. gibt auch ein Video als Vorbereitung online auf der Homepage, und äh, da habe ich, glaube ich, auch das Vergnügen, dass ich dann wieder dabei bin als Chair, also Gott sei Dank, weil ich wollte das eben auch unbedingt nochmal sehen. Ähm, ja, ähm... Jetzt war das eigentlich der perfekte Übergang, Frau Goddard, vielen Dank dafür, Sie haben mir das quasi aufgelegt, weil so kann ich jetzt quasi direkt überleiten zur Frau Neudecker, weil eigentlich das, der Begriff Agil, Agilität ist ja auch in Ihrem Vortrag gefallen. Ähm, bevor ich aber Ihnen da quasi jetzt nochmal das Wort dann gebe, muss ich eine Sache fragen, also es tut mir wirklich leid, aber das, das liegt mir schon auf der Zunge, Vollmenschlich. Vollmenschlich war ein Begriff äh, und tatsächlich das war der Begriff neben Empathie, Karl Rogers natürlich und so, aber den habe wir zum Beispiel auch sofort aufschreiben müssen. Vollmenschlich und da habe ich jetzt natürlich sofort gedacht, dann okay, gehen wir da jetzt in die Diskussion rein, ist virtuell äh, oder, oder online, so wie wir jetzt hier sind, ist das vollmenschlich oder nicht? Also wollen Sie, wollten Sie mit, äh, oder denken Sie, dass Karl Rogers auch mit solchen Begrifflichkeiten diese Diskussion anstoßen wollte, habe ich das falsch verstanden? Oder wie schätzen Sie das ein? Also dieser Begriff, ähm, also ich finde ihn super spannend, also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, das ist wirklich eher ein, ein, ein offenes Herangehen. Aber ich bin mir jetzt gerade bei, bei unserem Feld, ähm, also wenn Sie mich fragen, ist Lernen eine Tätigkeit, ähm, die überall äh, um, stattfinden kann natürlich. Und ähm, also ich fühle mich jetzt auch sehr vollmenschlich ihnen allen verbunden. Also nicht äh, vielleicht ganz so wunderbar, wie es wäre vor Ort, aber also das ist jetzt nur mein Eindruck und da würde mich auch noch mal interessieren, wie Sie das einschätzen, weil mir der Begriff einfach, äh, also der hat mich irritiert und irritieren ist ja gut, irritieren ist Lernen, also ja. Ja, ich kann, ich kann also super, dass Sie das ansprechen und zwar äh, in meinem Vorbereitungsvideo hat man ja auch gesehen, dass ich auf das hinweise, dass das alles missverstanden werden kann. Ja, dass man irgendwie sagt, was was machen die denn dann da? Ja, Dann geht es irgendwie um Therapie, es geht irgendwie, alles wird dann irgendwie so in, in, ins Emotionale gezogen und und vielleicht weg vom Faktischen und eben solche Begriffe wie äh, vollmenschlich äh, etc., das, äh, das kann dann einem auch zu viel werden, dass man irgendwie sagt, also da wollen wir jetzt nicht hin. Ähm, und ich glaube aber auch, es kann ja als Anregung dienen, dass man diese Aspekte nicht vergisst und dass man eben dann auch vielleicht über diese Auseinandersetzung viel mehr wieder sieht, dass man mit den Ressourcen der Studierenden arbeitet, dass ich auf gleicher Augenhöhe mit den Studierenden umgehe und dass ich denen vor allen Dingen viel mehr zutrauen kann. Also wenn ich wirklich etwas von Ihnen möchte und wenn die das Thema Sinn macht und, und spannend ist für die Studierenden, da macht man natürlich jetzt die Abzweigung hin zum individualisierten Lernen, weil nicht alles ist gleich spannend für jeden, aber in diese, in diese Richtung bewegen wir uns ja, ja also auch, dass quasi äh, Studierende äh, ganz ihren, ihr, ihr Cur Cur Cur Curriculum individuell zusammenbauen können und zum Teil in einzelnen Veranstaltungen individuell Wege gehen können. Das ist ja so ein bisschen auch in, in anderen Diskussionen als Zukunftsmusik auch angedacht. Ich bin mir dessen bewusst, dass Rogers, und es ist so, er kommt aus der therapeutischen äh, Richtung ganz klar, und dass man das natürlich auch äh, entsprechend äh, genau oder vielleicht auch, es gibt eine Grauzone, aber dass man das eben auch kritisch äh, anschauen muss und dann vielleicht auch die Begrifflichkeiten äh, verwendet und auf dieser Grundlage vielleicht auch weiterentwickelt, sodass es dann zur digitalen Lehre und auch vor allen Dingen jetzt zum Inverted Classroom Modell ja auch wieder passt, dass man weiß, woher ich komme und dass ich es dann eben neu benenne und, und für, für diese Bedarfe äh, anpasse. Wichtig, glaube ich, ist einfach, dass, dass man nicht vergisst, dass es da ganz zentrale Vorreiter gab. Dass man eben sagt, da sind Sachen ausgesprochen worden, die werden heute, natürlich kommen die wieder zur Oberfläche, aber die, die sind in der Auseinandersetzung mit Lernen und wie der Dozierende mit den Studierenden umgeht, die sind seit 60, 70, 80 oder vielleicht auch bei Aristoteles schon Thema gewesen. Also, und, und da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass wir nicht. In, in etwas kommen, wo wir uns immer im Kreis drehen und eigentlich gar keine Weiterentwicklung passiert, weil man immer wieder sich im Kreis dreht. Und äh, um das vielleicht dann abzuschließen, da kommt ja dann auch dieses Ding mit ins Spiel. Äh, ist es sinnvoll, sich in einem alten Rahmen immer wieder neu zu definieren? Oder muss ich mal einen ganz neuen Rahmen bauen und von dort aus dann weitergehen? Ja, dass man so etwas dann auch mal durchbrechen kann. Und das ist ja vielleicht auch eine Rückfrage: Kann ein Inverted Classroom Modell auch wirklich ein ganz neuer Rahmen sein, wo man wirklich in neue Sphären des Lernens dann weitergeht? Also, Challenge kommen, die kommen ja jetzt alle: Künstliche Intelligenz, Learning Analytics, alles, was da mit reinströmt, Roboter als Partner im Lernen und, und, und. Also, ich meine, da passiert ja unglaublich viel. Und alles hat mit dem ICM ja dann auch irgendwie vielleicht zu tun. Aber was ist dann so der grundsätzliche Rahmen, wo man sich tatsächlich neu definiert und wo man tatsächlich in eine neue Richtung sich aufstellt und weitergeht? Zwar war ja, so, äh, tut mir äh, leid, aber... Äh, genau, das, äh, genau richtig, ähm, weil ich sage es ganz ehrlich, als ich Ihre selbst äh, gezeichneten Folien gesehen habe und diese Schlagwörter, habe ich mir gedacht, okay... Ähm, Warum arbeiten wir eigentlich noch ähm, weiter oder warum gibt es andere Lerntheorien jetzt in Anführungszeichen? Also man würde jetzt nicht sagen, dass das eine Lerntheorie ist von Carl Rogers, das ist mir klar. Aber eigentlich hat er alles, also was Sie auf den Folien hatten, beschreibt eigentlich alles, äh, wie ich sagen würde, oder, also subjektiv von mir aus gesehen jetzt, aber schon mit Evidenzbasierung, auch empirischer Forschung übrigens, ähm, was eigentlich wirklich wichtig wäre beim Lernen zu berücksichtigen. Also ich habe es extrem spannend gefunden, also dass es das Carl Rogers genau so gesagt hat, muss ich schon Oder in seinen Büchern so schreibt, muss ich schon sagen, es ist verblüffend. Andererseits sehe ich das gleiche Problem, das Sie auch beschreiben. Wir drehen uns immer im Kreis. Ich bin Mediendidaktiker, es kommt Virtual Reality, es kommt Augmented Reality und plötzlich wird Lernen anders. Wir brauchen New Learning, wir brauchen keine Ahnung was für ein neues Lernen. Ich glaube, das ist ein sehr schlechter Ansatz. Also ich versuche, mich davon auch jetzt zu lösen. Beim agilen Lernen muss man mich noch überzeugen. Da bin ich dann gespannt. Vielleicht kann man da noch ein bisschen drauf zurück, dann, Frau Godert. Und ich bin ja da auch beim Carsten Morisse im Workshop. Aber grundsätzlich habe hab, ich mir immer schwer, wenn wir neue Lernbegriffe sozusagen definieren. Wenn zum Beispiel schon so jemand wie Carl Rogers es eigentlich wirklich also auf den Punkt bringt. Also besser kann man das eigentlich nicht sagen. Ähm, bei dem vollmenschlichen, danke, das hilft mir jetzt auch nochmal, ich finde besonders schön, dieses in Erinnerung rufen, also das finde ich ganz schön, dass man, dass man das irgendwie mit berücksichtigt ähm, und äh, ein, ein Punkt noch, ähm, Christian Freisleben Deutscher, also wenn Sie ihn fragen, wenn Sie heute noch die Chance haben, ihn einmal irgendwann zu fragen, was er unter Inverted Classroom versteht, ja, dann wird er immer zu Ihnen sagen, Inverted Classroom ist für mich dialogorientiertes Lehren und Lernen, er wird immer dialogorientiert sagen, ja, es kommt aus der Improvisationstechnik und für ihn ist das extrem wichtig, und deshalb ähm, muss ich wirklich sagen, ich finde es eigentlich erstaunlich, dass noch niemand, äh, sagen wir mal jetzt in meinem näheren Forscherbekanntenkreis bekanntenkreis da mit Carl Rogers argumentiert hat, obwohl wir immer von Dialogorientierung und, und Personenzentrierung eigentlich sprechen. Also das finde ich wirklich interessant und deswegen für mich persönlich war das ganz wichtig, dass sie da den Carl Rogers reingebracht haben. Es hat für mich wieder was Neues eröffnet, nämlich die Ursprünge von, von, von dieser Einschätzung des dialogorientierten Lernens, die ich absolut teile. Also das ist gar keine, gar keine Frage. Und, und ich finde es spannend, dass das eigentlich in Carl Rogers sozusagen auch begründet liegt oder unter anderem in Carl Rogers, also nicht nur. Wir brauchen ja nur zu Dewey schauen. Dewey, John Dewey hat alle diese Dinge 1913 aufgeschrieben. Also das darf man auch nie vergessen, aber das geht jetzt zu weit. Angelika, du hast noch eine Anmerkung dazu. Ja, weil ich die ganze, Zeit, die ganze Zeit daran denke, wie passend es ist, dass ich gerade gestern meine Nase mal wieder in ein Buch von Knut Elleres äh, gesteckt habe. Und äh, wer den noch nicht kennt, äh, das kann ich wirklich ganz, allen ganz, ganz arg ans Herz legen, weil äh, das ist ein dänischer äh, Lernforscher, der seinen Fokus darauf richtet, eine ganzheitliche Lerntheorie ähm, zu ähm, erstellen. Also nicht was Neues erfinden, sondern wirklich halt zu so gucken, okay, wenn wir halt so ein komplexes, etwas wir Lernen verstehen wollen, dann können wir halt nicht nur auf einzelne Schulen in der Psychologie oder halt ähm, gesellschaftswissenschaftlicher Zugänge wie soziologischen Lerntheorien oder sowas gucken, sondern wir müssen gucken auf Basis einer Frage, einer Perspektive, wie wir das für uns nutzen. Und deswegen seine, seine Lerntheorie ist da wirklich eine ganz, eine ganz spannende, die das alles verbindet. Und ähm, er ja, bla, bla, bla, da könnte ich jetzt 10.000 Sachen weitermachen, das mache ich natürlich nicht. Aber wozu ich ganz konkret ähm, Gedanken hatte, von Neudecker, was Sie gerade ähm, auch gesagt haben, mit dem, was bringt uns das denn eigentlich, wenn wir uns das anschauen für ähm, das ICM oder nicht? Ähm, da musste ich ganz stark dran denken, dass es, es gibt ja eine Theorie, die vom ähm, situativen Lernen ausgeht, äh, die halt also von Lav und Wenger geprägt ist, die halt sagen, Lernen ist Partizipation, wir lernen nie isoliert, wir sind eigentlich immer in irgendwie, als soziale Wesen im Austausch mit anderen und die halt sagen, das lernen ganz stark durch Teilhabe und Teilgeben von, auch in Stufen, ich muss erst reinkommen in diese Gemeinschaft, also auch da geht es wieder zurück zu der Keynote von ähm, äh, Frau Schmidt und Frau, ähm, oh Gott, den anderen Namen habe ich gerade vergessen, es tut mir so leid. Ähm, aber das finde ich halt ganz spannend, dass wir halt äh, diesen, diesen Fokus auf das Partizipative vielleicht nach anders nutzen können, um ICM irgendwie zu, ja, keine Ahnung, zu, zu durchdenken und einzusetzen, weil dadurch würde halt auch dieses, wodurch sind wir denn voll Mensch, ja, wir werden ja erst voll Mensch dadurch, dass wir halt mit anderen Menschen in Kontakt, im Austausch uns daran reiben, ähm, wieso wir, also uns, also wieso man sich äh, wieso man, man selbst ist und eben nicht wer anders, ja, also dieses, äh, dieses äh, die gemeinsame Grenze von eigener Identität und dem, was wir als das andere erleben, so, also das, das wird ja erst im Miteinander irgendwo klar. Und das war für mich so eine schöne Brücke zwischen dem, was Sie gesagt haben. Ne? Carl Rogers beziehen auf ICM, das Kollaborative, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, irgendwie mit reindenken, wieso das eigentlich erst da den Zugang gibt. Also ich mag es immer total, die verschiedenen theoretischen Perspektiven zu nutzen, nicht als gegeneinander, sondern einfach, um was kann ich daraus jetzt irgendwie Neues für die Situation lernen. Deswegen ähm, situiertes Lernen, ähm, Love und Wenge ist von nach Das Starkwort ist, äh, Communities of Practice, äh, das ist da irgendwie als das große, große Konzept raus entwachsen. Aber davor ist eine ganze Theorie, die Sie entwickelt haben und die halt sehr auf dieses partizipatorische, wie komme ich eigentlich in eine Gemeinschaft, wo entsteht eigentlich Gemeinschaft im Lernen, inwiefern ist Lernen zwar immer was Individuelles, aber vor allen Dingen immer was sozial Eingebettetes, was in einem Miteinander passiert. Genau, das als Brille, da konnte ich jetzt gerade nicht anders, ich musste noch mal zucken und das mit reingeben. Ja, das ist doch auch ein, ein sehr schöner Gedanke noch. Das ist nicht auch, was mich immer wieder irgendwie auch, wo ich mich auch immer wieder frage. Wir reden immer von sozialem Lernen, und gleichzeitig von Individualisierung. Also das ist, jetzt haben wir das auch noch reingebracht. Vielleicht ist das ein bisschen zu viel. Also ich schaue auf die Uhr. Ich habe Ihnen ja versprochen, wir haben auf jeden Fall 50 Minuten Zeit zum Diskutieren. Wir hatten sogar mehr. Also sagen Sie das schon mal weiter über Ihren Gastgeber. Viel wichtiger finde ich jetzt aber tatsächlich noch, wir hätten noch jetzt ähm, neun Minuten Zeit. Also es kommt ja dann darauf an, Sie können die, die Mittagspause ein bisschen selber auch gestalten. Ich hätte jetzt eigentlich schon irgendwie ganz irgendwie das Bedürfnis, ähm, diese, diese ganzen Gedanken, die wir jetzt haben, noch zusammenzufassen. Weil natürlich, ich habe mir das jetzt in meine Notizen aufgeschrieben. Ich habe da weiterhin äh, wunderbar gezeichnet. Ich bin ein, ein begabter Sketchnoter. Ähm, aber also ich würde das irgendwie jetzt schon noch... Mich würde es schon noch interessieren, Also es geht ja wirklich um Future of ICM und ich habe tatsächlich für mich schon ein paar Punkte äh, gefunden. Ähm, jetzt wäre für mich die Frage, wenn Sie wirklich sagen, okay, ja, wir, wir hätten da Interesse, dass wir das nochmal zusammenführen, dann würde ich uns vielleicht schnell noch einen, einen Padlet-Link oder sowas erstellen, ähm, wo wir das nochmal reinschreiben. Oder wir nutzen einfach nur den Chat, Sie schreiben das rein, ich kopiere uns das raus und bringe das dann in das Plenum rein, dann braucht man nicht wieder... Aus einem, aus einem Tool und in ein anderes Tool äh, reingehen. Das haben wir auch so ein bisschen kritisch betrachtet, was ich sehr schön gefunden ja. habe. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das müssten wir doch jetzt eigentlich schon noch tun, oder? Also ohne jetzt einen Zwang auszulösen. Aber auch wär, wär, also wenn, man jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich könnte glaube ich schon so drei, vier Stichworte nennen oder Punkte nennen, ähm, um irgendwie ja, das, das festzuhalten. Ja. Ähm, was jetzt die Future of ICM für mich ist. Ja. Also das, das wäre dieser, dieser Dreischritt zum Beispiel auch. Ja. Und, und, und auch aus der theoretischen Unterfütterung nochmal neue Wege zum Beispiel auch zu gehen, die ich unglaublich wichtig finde. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, wo das ICAP-Framework von G. und Wiley als Grundlage für Flip Glass schon verwendet wurde. Ist äh, auf Deutsch veröffentlicht in der Hochschullehre. Also Zeitschrift die Hochschullehre ist, ist unglaublich. Ich finde das eine unglaublich gute Idee, mit dem ICAP-Framework von G und Wiley zu argumentieren, denn das bringt genau das rein, was wir jetzt gesagt haben mit dem ganzheitlichen Lernen als Ziel, die Vorbereitungsphase zu nutzen für eben andere Lernziele, was ja auch ähm, ähm, ähm, vorher schon mal ähm, bei der Frau Rösken angesprochen habe. Und die Präsenzphase, egal ob dann digital oder, oder, oder in einem Raum, dann äh, tatsächlich noch mal ähm, andere eben zu adressieren. Ja? Und dann dieses ganzheitliche Lernen zusammenführen zu können. Also weil, also, aber, wie gesagt, das ist jetzt sehr subjektiv. Also ich glaube, es wäre eher gut, wenn wir das gemeinsam machen. So, jetzt schaue jetzt ganz kurz. Ah, okay. So, danke, Angelika. Dazu nimmst du da meinen Job ab. Super. <lacht> äh, wir haben das kleines Orga-Team aufgenommen. Also, ähm, ich werde es einmal freistellen. Wenn Sie Lust haben, sich daran noch zu beteiligen, dann gerne den Chat nutzen. Ähm, schreiben Sie drauf los, lassen Sie einen gedankenfreien Lauf, äh, ich kann das nur noch mal wiederholen, was alle drei Referentinnen gesagt haben. Es gibt jetzt keinen richtig oder falsch, sondern wir erstellen gemeinsam ein Produkt. Es geht nicht darum, jetzt richtig oder falsch zu sein. Die Antworten sind nicht bekannt. Auch das haben wir noch nochmal extra aufgeschrieben, was sowohl bei der Frau Neudecker als auch bei der Frau Rösken sie ja irgendwie getroffen hat. Und bei der Angelika weiß ich einfach, dass sie sowieso in ihrer ganzen Arbeit das immer wieder macht. Und da ist auch Problem-Based-Learning zum Beispiel gekommen. Ja, also es ist einfach ein Vorschlag von mir. Steht Ihnen frei. Wir haben immer noch sechs Minuten. Das ist... Pad bleibt ja wahrscheinlich offen und ja, nutzen Sie die Chance noch. Ähm, und ich bleibe auf jeden Fall jetzt auch noch hier und würde dann schon um, vier, um, um, um 15 nach nochmal auch eine kurze Verabschiedung sprechen und Sie dann quasi offiziell verabschieden. Aber jetzt würde ich Sie einmal sechs Minuten einfach nachdenken lassen. Äh, ja, danke Frau Neudecker. Ähm, da würde ich Sie dann tatsächlich wirklich einladen, morgen dabei zu sein. Also morgen wird. Wirklich der ganze Tag, 9 bis 13 Uhr, aber ich kann gleich sagen, es wird hart, wir werden ganz viel arbeiten, also Sie werden ganz viel arbeiten, wir alle werden ganz viel arbeiten, am Ende soll eine Art White Whitepaper entstehen, ähm, wo wir eben genau das äh, adressieren. Wie können wir eigentlich ICM beforschen? Ja, also das ist genau die spannende Frage für morgen ähm, und wenn Sie jetzt noch nicht angemeldet werden, wir würden Sie schon reinquetschen, da bin ich mir sicher.